Wisst ihr, wie schwer es ist, in Stimmung zu kommen, wenn euch der Geist eurer Großmutter zusieht? Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Aus Malgor kommen glückliche Tauren. Ich bin nicht die Dryade, die ihr sucht. In meiner Sprache bedeutet mein Name, die mit den Quasten tanzt. Ich muss ein Häschen umarmen. Jetzt sofort! Wisst ihr, wie schwer es ist, in Stimmung zu kommen, wenn euch der Geist eurer Großmutter zusieht? In meiner Sprache bedeutet mein Name, die mit den Quasten tanzt. Wisst ihr, wie schwer es ist, in Stimmung zu kommen, wenn euch der Geist eurer Großmutter zusieht?